Die Säule 3A von Obermatt unterscheidet sich in verschiedenen Aspekten von dem, was heute auf dem Markt ist. Der erste Aspekt ist, alles, was heute auf dem Markt ist, sind Fonds. Das heisst, Finanzprodukte, wo man Geld muss rein tun, wo man nicht genau weiß, was passiert und was irgendwann mal wieder rauskommt. Das machen wir bei Obermatt schon komplett anders. Wir lehnen alle Wertschriften im Depot des 3A Kunden. Er weiß also ganz genau, was er hat. Der zweite grosse Unterschied ist, dass wir die Kosten komplett transparent machen und bei den Kosten viel, viel tiefer sind als die Konkurrenz. Wenn er selber das Geld anlegt, ohne Steuerbegünstigung, hat er schon heute Möglichkeiten, mit günstigen Anbietern, mit günstigen Wertschriftenhändlern, sehr günstig sein Geld zu verwalten, wenn er das will. In der dritten Säule hat er keine Alternative. In der dritten Säule muss man, man ist dazu verdammt, extrem viel für eine Anlage zahlen. Obermatt macht das Anlegen, das selber Anlegen, so einfach, dass man sein Geld nicht mehr muss am Altersvorsorgesystem geben muss, sondern kann komplett allein bewirtschaften. Und das hat zwei ganz, ganz grosse Vorteile. Das Erste ist, man weiß, was das Geld hingeht, hat mehr Freude an dem, weil man Kontrolle hat, wo das Geld hingeht. Und das Zweite ist, man hat viel, viel weniger Kosten. Und jetzt muss man es einfach noch machen.